Gut, und jetzt wird es dann 16.32 Uhr und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um zu starten. Äh, die Aufzeichnung läuft. Ja, und ich begrüße alle ganz herzlich zum Start des eBMOG bzw. zum Start des ersten äh, Webinars im, im Rahmen des eBMOG hier mit fast 100 Teilnehmenden ist vielleicht Freitagnachmittag. Das ist wirklich gut. Ja, mein Name ist David Röttler. Ich durfte diesen EBMO äh, mitgestalten. Insbesondere darf ich äh, die, die Webinare moderieren, was mir ja, eigentlich immer sehr viel, sehr viel Spaß macht. Äh, beschäftige mich schon sehr lange mit, mit Erwachsenenbildung und immer sehr gerne setze ich dazu ein, ergänzende Tools und Vieles bei mir passiert auch wirklich in dieser Webinarform. Ja, Dieses heutige äh, Webinar dient dazu, dass wir uns irgendwie sehen können, dass Sie sehen können, wer, wer macht den EB-MOOC, dass wir miteinander sprechen können, äh, dass wir uns ansehen, was ist der EB-MOOC, was können MOOCs äh, vielleicht im Allgemeinen, auch für die Erwachsenenbildung, äh, leisten und ja alle die das noch nicht getan haben möchte ich jetzt bitten dass sie dass sie noch ein, ein paar Worte in den Vorstellungsrunden äh, Chat reinschreiben ähm, ja ich denke wir sind jetzt auch mit Vorstellungsrunde des Teams zu meiner Person habe ich schon ein paar Worte gesagt und ich möchte Bitte Martina. Okay, bin ich zu hören? Ja. Martina steckt offenbar. Dann würde ich sagen, fahren wir mit äh, Lucia fort. Lucia. Da, mein Name ist Lucia, ich bin Medientechnikerin und Assistentin beim Verein bei Conedo. Okay. Was ist deine, vielleicht sagst du noch ein, ein zwei Worte zu deiner Rolle im Rahmen des EPMOC? Mhm. Okay, aus irgendeinem Grund haben wir ein bisschen Leitungsprobleme noch. Grad. Ich glaube, wir haben die Leitung ähm. sehr belastet mit den Ja. Ich glaube, wir nehmen mal die Kameras weg. Vielleicht liegt es wirklich daran nicht. Ich glaube es irgendwie fast nicht. Aber jetzt reduzieren wir ein paar Kameras. Okay. Wilfried? Ja, bitte. Ja, Wilfried probiert um mal, paar Worte zu uns zu sprechen. Ja, hallo, ich, bei mir kommt auch ein etwas verzögerter Ton an, aber ich nutze mal die Gelegenheit und sage Hallo äh, an die Runde. Ich freue mich, dass so viele sich Zeit genommen haben, zum Webinar zu kommen. Ich leite den Verein CONEDU und auch die Redaktion von Erwachsenenbildung.at, unter dessen Flager ja auch der ib segelt. Ich bin also quasi auch ursächlich mit dieser Veranstaltung daher verbunden. Uh, unter anderem auch uh, als einer der Referenten im Modul 2, wo ich ein paar Tools vorstellen will. Uh, also online ist für mich heute auf jeden Fall ein Vereinbarkeitsplus und ich freue mich auf den Nachmittag mit Ihnen und Euch allen. Mhm. Sehr gut, danke, danke Wilfried. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Martina. Ja, hört ihr mich jetzt? jetzt ja. Mhm. ja, okay. Das war scheinbar die Leitung. Wir sitzen halt so dritt in Graz. Äh, Hat es irgendwie nicht ganz gepackt. Also, äh, ja, Mein Name ist Martina Süßmeier, habt ihr ja wahrscheinlich schon gelesen. Äh, ich bin Medientechnikerin und Assistentin beim Verein Conedo. Und jetzt eben schon das zweite Mal äh, im eb team mit dabei. Meine Aufgabe im Projekt ist vor allem die Videoproduktion und allgemeine Projektassistenz im Hintergrund zu sein und auch jetzt die Betreuung im Forum der Teilnehmenden. Und Heute im Webinar werde ich einfach äh, Ihre Anliegen sammeln und äh, zusammenspielen, dass wir möglichst alle Fragen ganz gut beantworten können. Deswegen klinke ich mich jetzt auch gleich mal aus, ich bin aber im Hintergrund weiter mit dabei. Dann haben wir hier noch Martin mit am ähm, Podium am virtuellen. Martin, bitte. Martin? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich zum ob jetzt, äh, zu, zu Martin ankomme. Äh, ja, dann äh, sage ich mal last but not least natürlich Birgit. Okay. Mhm. Äh, bin ich zu hören? Ja, Glaubt super. soweit, mhm. kann man mich hören? Das Ach, ist schön. Wunderbar. Hallo noch einmal auf die Weg in die große Runde. Ja, ich bin Birgit Aschemann und leite den EWMUG und ähm, jetzt ja schon zum zweiten Mal und möchte einfach ein paar äh, organisatorische Dinge oder so zum Ablauf auch äh, zu Beginn vorausschicken. Wir haben ja jetzt, Gott sei Dank, die glückliche Situation, also so wir da hier vom EWMO-Team, dass wir das das zweite Mal machen. Also das heißt, wir haben jetzt schon die Erfahrung von einem Durchlauf, dass es einfach prinzipiell sehr gut klappen kann mit dem Material, das wir hier haben, und dem Format einfach zu lernen und dass das wirklich auch genutzt wird. Und das ist natürlich total fein und wie ich gestern im Forum gesessen bin und am Abend gelesen habe, die ganzen Einträge, habe ich festgestellt, wie viele sich als Wiederholungstäter und Wiederholungstäterinnen vorgestellt haben. Das waren nämlich erstaunlich viele und äh, etliche davon haben eben beschrieben, sie haben jetzt eine ähm, Begleitgruppe, sind mit einer ganzen Gruppe dabei, was uns natürlich besonders freut, aber ich möchte auch zu denen, die jetzt einfach ein zweites Mal dabei sind, noch äh, kurz äh, anmerken, wie viel dass sie wirklich an Neuerungen erwarten können. Äh, also es ist tatsächlich eben so, dass wir ähm, circa drei bis vier Videos komplett neu gedreht haben. Bei zwei bis drei haben wir gar nichts gemacht und die anderen haben wir einfach leicht adaptiert, aktualisiert, so auf den neuesten Stand gebracht und Lernunterlagen ergänzt. Also so, so viel zu viel dazu, aber insgesamt glaube ich, dass wir ja sowieso ein ganz anderes Lernerlebnis haben als im vorigen Jahr, weil ja imox ein großes Update oder, oder eigentlich ein Relaunch durchlaufen hat seitdem und das ja jetzt alles auf imox anders ausschaut, also alles anders sage ich mal. Es ist übersichtlicher. Wir merken das jetzt schon gell, bei den Supportanfragen. Martin hat schon hat schon gestern mal signalisiert, es gibt also es gibt einfach Anzeichen davon, dass diese Übersichtlichkeit geschätzt wird, äh, äh, weil einfach weniger Unklarheiten auftauchen und das ist einfach total fein. Es gibt jetzt da äh, die Möglichkeit, dass man den eigenen Kurzfortschritt selber mit, ähm, äh, also dass man halt anklickt, sobald man was absolviert hat und dann so einen Fortschrittsbalken erzeugt und selber immer sieht, wie weit man ist. Und es gibt ein schnelleres Forum, das einfach äh, das Scrollen ermöglicht, das ist einfach ein Moodle-Forum ist, so wie man einfach ein Moodle-Forum auch kennt. Und das sind einfach, denke ich, total feine Sachen. Es gibt äh, im Forum eine Cafeteria, wo ich persönlich sagen möchte, ich bin total dankbar, dass diese Cafeteria jetzt auch genutzt wird als solche und nicht viele Parallelstränge entstehen, sondern dass man wirklich in die Cafeteria geht zum Plaudern und Plauschen. Das ist total nett. Und ähm, Ansonsten sind wir halt ganz begeistert davon, von der Größenordnung, mit der der heuer auch wieder gestartet ist. Wir haben jetzt 1950, bisschen mehr, glaube ich sogar. Circa 1059 waren es in der Früh, äh, Personen, Personen im Kurs, im EMUG. Wow, herzlich willkommen. Ähm im vorigen Jahr sind wir ähnlich äh, gestartet von der Größenordnung her. Wir haben auch heuer 27 gelistete Begleitgruppen und ich habe im Forum wahrgenommen, dass äh, praktisch noch täglich äh, neue Begleitgruppen angeregt werden oder entstehen oder gebildet werden jetzt. Ja. Also da gibt es einfach Bewegung, das ist total fein. Ich möchte vielleicht auch noch von den Erfahrungen aus dem Vorjahr kurz sagen. Äh, wir haben natürlich äh, also, also einfach diese Evaluation gemacht aus einer kleinen Abschlussbefragung. Es wird auch diesmal wieder im letzten ähm, in der letzten Einheit einen ganz kurzen Fragebogen zum Ausfüllen gehen. Und weil wir das im vorigen Jahr auch gemacht haben, wissen wir, dass ähm, zwei Drittel von denen, die den ersten Test gemacht haben, auch am Schluss noch dabei waren. Also wirklich zwei Drittel von denen, die sozusagen äh, Modul 1 mit Quiz absolviert haben, haben es dann auch geschafft. Und äh, meine Gedanken gehen natürlich in Richtung des restlichen Drittels. Ja. Ich weiß genau, also das ist für einen MOOC ein unglaublich tolles Ergebnis, ja, aber ich weiß genau, dass es ein bisschen haarig wird, so ungefähr nach dem dritten Modul erfahrungsgemäß. Ja. Äh, und zwar nicht nur im eb sondern generell im MOOCs. Ihr lebt das selber gerade als Teilnehmerin vom meco -MOOC. so ungefähr nach dem dritten Modul, kommt dann dann vor, man hat so viele andere Dinge auch noch zu tun und kommt man da jetzt wirklich noch dazu. Und ich möchte wirklich allen ganz herzlich Danke sagen, die ihre Kolleginnen auch dabei unterstützen und Kollegen unterstützen, dran zu bleiben. Also das kann man ja super machen mit einem kleinen Schubsel in einer Begleitgruppe oder indem man auch selber mal so einen externen Meilenstein implementiert, so sagen wir da gerne dazu, dass man sagt, okay, jetzt nach dem dritten Mal machen wir was aus mit jemanden gehen okay, Kaffee trinken und unterhalten mit dem einfach über den Muck, wenn ich noch jemanden kenne, der dabei ist. Ja. Ich, darf ich dich kurz ja Ich würde <lacht> würd gerne den, den Martin noch zu Wort kommen lassen und, und dann würde ich gerne ein, einblenden unseren Chat, äh, in dem äh, unsere ja, mittlerweile Klar, über 100 ich, Teilnehmenden ihre Anliegen für heute formulieren dürfen. Ja. Brigitte? Lucia wollte auch noch was sagen? Ich wollte nur noch kurz, damit ich mich auch wegschalten kann, <lacht> nochmal okay. kurz ähm, äh, sagen, dass falls es ähm, Schwierigkeiten gibt, irgendwie mit Ton oder Bild, bitte einfach in den Chat schreiben. Wir werden das im Hintergrund servicieren und dann versuchen, gemeinsam zu lösen. Und ganz kurz noch zu meiner Person, ich äh, auch zu Conedo dazu. habe beim e äh verschiedene Aufgaben, unter anderem habe ich bei den Videodrehbüchern zum Beispiel mitgewirkt oder ähm, bei den Lernunterlagen und heute werde ich eben gemeinsam mit der Martina im Hintergrund im Chat arbeiten. Gut, dann kann ich mich jetzt auch aufklinken. Bis später. Ja, super, das ja. vielen, vielen Dank auch noch für die, für die Ergänzung der Rolle. Äh, Martin, bitte. So, ich glaube jetzt funktioniert es. Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Ebner, Technische Universität Graz. Ähm, wir sind einerseits zuständig für die MBUX-Plattform, die wir seit 2014 ähm, jetzt anbieten. Ähm, wie Birgit angesprochen hat, haben wir im August also einen großen Relaunch gehabt, also einen kompletten Systemwechsel und äh, sind also auch auf Moodle umgestiegen. Und ähm, scheint jetzt dass er nach den ersten Erfahrungen so zu sein, dass wir die Usability und das Design also entscheidend weiter verbessern konnten, sodass also weniger Probleme auftreten. Äh, damit ist auch die Rolle ähm, etwas klarer, das heißt, ich werde natürlich versuchen, äh, den technischen Support im Hintergrund zu machen. Also ich bin einer von denen, die die Foren mitlesen, scannen, wenn es Probleme gibt, dann also bitte einfach so schnell wie möglich schreiben. Ähm, manchmal ist es so, dass es also tatsächlich äh, nicht an Ihnen liegt, sondern an uns und wir gehen also dem nach. Also, um, Wesentlich entweder im Forum posten, wir haben dafür einen eigenen Strang und ansonsten ist es mir sehr recht, wenn man auf iMUX.at oder das Kontaktformular benutzt, das also selbst, also direkt auf der Plattform äh, benutzt wird. Das hat den Hintergrund, dass äh, nicht nur ich das bekomme, sondern unter anderem also auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und äh, die Chance, dass man eine Antwort bekommt, ist also dann schneller möglich. Also Das ist der Hintergrund. Und ich darf also auch in meinem Spezialthema, äh, zum Thema also offene Bildungsressourcen, Open Education Resources, ich glaube, also, ist das 3- oder das 4 modul auch inhaltlich was dazu beitragen. Also dort sieht man mich dann also inhaltlich. Das war es einmal von meiner Seite. Danke. Super. Äh, danke, Martin. Ja, jetzt ist, äh, wie alle wahrscheinlich sehen können, der, der Chat offen für, für die heutigen Anzeige. Jetzt ist er ja einfach ganz, ganz, munter, ganz munter drauf los. Wir werden die, die Fragen sammeln und sortieren. Und versuchen diese ähm, zu diskutieren. Und wir sind ganz gespannt, was da alles kommt. Hat ja zum Beispiel gefragt, gibt es irgendwo einen Gesamtüberblick über die Inhalte des EB -MUX? Ich habe gerade einen Link dorthin gepostet. Hier gibt es den Gesamtüberblick unter erwachsenenbildung.at/ebmug-module. Das sind die Inhalte, Ziele und möglichen Lernergebnisse aufgelistet. Ja, der EBMug gliedert sich in wie viele Module? Birgit? Der gliedert sich in sechs Module. Wie Im sie Wochenende ja in dem allerersten Video beschrieben sind. Das mhm. ist schon das erste Modul jetzt diese Woche natürlich, Einführung und so weiter. Dann geht es mit den praktischen Tools weiter, dann kommen die sozialen Medien, dann kommt eine Einheit zu E-Learning und Blended Learning, wo wir alle möglichen nützlichen Dinge zusammengefasst haben. Eine Einheit zu den offenen Bildungsressourcen und dann eine Einheit zu Beratung mit Videotechnologien und auch äh, chatbasierte Beratung. Mhm. Ich sehe, es gibt einige die einfach mal Webinare erleben wollen. Ja, ich finde Webinare auch deshalb spannend, weil, weil vieles einfach ja, spontan oder ungeplant passiert und man vieles gar nicht planen kann natürlich, aufgrund, aufgrund des Live-Charakters. Ja, ja, was wir gleich beantworten könnten, ist, dass Sabine Meyerhofer meinte, ihr geht da oben ein paar Mandadeln, wie sie es sich nennt, oder Symbole ab sozusagen da oben äh, in der Leiste. Das sieht man nur, wenn man mit äh, Video und äh, also Kamera- und Audiorechten freigeschalten ist in der Teilnahme. Das ist im Moment sozusagen jetzt einmal unserem Podium vorbehalten. Daher scheinen diese Symbole auch nicht auf. Ja? Das ist also kein technischer Fehler, das ist jetzt so die Regelung doch vorläufig. Das ist vielleicht auch gleich so eine Antwort auf die Frage, wie kann man das denn schaffen, Webinare mit so großen Gruppen zu handeln? Also unsere Erfahrung aus dem Vorjahr ist, man kann das nur schaffen, wenn man das äh, doch äh, vorstrukturiert, ein Stück weit. Das heißt, wir haben Slots eingeplant, wo wir wirklich so diese Freigabe mit Kamera und äh, Ton auch ermöglichen wollen. Und Slots, äh, oder halt Teile des Webinars, wo wir wirklich so wie praktisch am Podium sitzen. Und das ist halt jetzt so ein Teil, wo wir praktisch vom Podium aus die ähm, Anliegen, die im Hintergrund für uns zusammengefasst werden, dann beantworten möchten. Ja, also wir haben, wir sehen noch ein paar zusätzliche Fenster, äh, die jetzt ihr nicht äh, seht äh, und wo einfach die, wo einfach die beiden äh, Kolleginnen, die Sie vorher vorgestellt haben, Martina und Lucia, einfach äh, Dinge beantworten oder zusammenfassen und, und das ist so ein Versuch oder eine Möglichkeit, so große Webinare zu handeln, was halt nur, also das ist sozusagen, da kann man uns auch in unserem Team unseres Team erleben. Also das funktioniert äh, so gut, so gut wir da mhm. einfach nach dieser Struktur vorgehen, ja. Genau. Wir haben vor, später noch mal so einen Slot aufzumachen, wo wir uns freuen, wenn sich wer freischaltet. Aber jetzt versuchen wir mal so die dringendsten Fragen zu beantworten zum Kursablauf selber. Oder einfach was so kommt von euch. Mhm. schon so viel, dass ich kaum noch mitlesen kann. Ja, eine Frage habe ich gerade gesehen, werden alle Webinare in diesem MOOC mit Adobe Connect durchgeführt? Ja, schon, wobei wir darüber diskutiert haben, du bist zurzeit David, eher ein Fan von, oder sehr gute Erfahrungen mit Zoom und wir machen auch zunehmend gute Erfahrungen mit Zoom, aber Connect äh, hat uns halt einfach ermöglicht, äh, auch zu erschwinglichen Konditionen einen 500er-Raum zu zu bekommen oder auch nutzen zu dürfen, weil diese ganz großen Räume natürlich, die, die offen sind für bis zu 500 Personen oder so, die kosten natürlich dann. Magst du was ergänzen dazu, David? Ja, also das letzte Modul ist ja dann Softwarelösungen auch für Online-Beratung und Webinaren in der, in der Erwachsenenbildung äh, gewidmet und, und da, da werden auch andere Softwarelösungen eben auch unter anderem Zoom äh, wird wird vorgestellt und ich kann mir auch irgendwie ermöglichen, dass wir das ausprobieren in der, auch in der großen Gruppe wäre wär eigentlich wäre eigentlich ganz ganz lustig ich meine Adobe Connect zeichnet sich dadurch aus, dass sehr viel möglich ist, aber die Funktionsvielfalt dann äh, möglicherweise auch ein, ein bisschen überfordern kann ich poste es den Link gerade zu in dem Chat Genau, dann noch eine allgemeine Frage, hier gibt es eine Übersicht über Begleitgruppen nach Regionen, wo findet man die? Also sowohl Martina als ich haben den, den Link schon gepostet hier in diesem anliegen Sammlungs-Chat. Einfach da draufklicken, da sieht man die Begleitangebote in einer Google Maps-Übersichtskarte, sozusagen auch nach Region kann man da sich orientieren und in der eigenen Region suchen, ob es da was gibt. Und dann einfach auch in einer Liste, wo man das durchschauen kann. Die Begleitangebote sind ja unabhängige Angebote unserer Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner. Das heißt, die gestalten das so, wie Ihnen das für Ihre Gruppe, die Sie ansprechen möchten, passend vorkommt, aber eben in Bezug auf den Demo und den Ablauf hier, den wir da anbieten. Es gibt etliche offene Angebote, wo man sich einfach auch anmelden kann. Es gibt auch viele geschlossene Begleitgruppenangebote, die sich an bestimmte Personengruppen oder Institutionen, Mitarbeiterinnen in Erwachsenenrichtungen richten. Aber einfach mal die Liste durchschauen und dann sehen Sie ja, was dabei ist, wo Sie vielleicht mitmachen können. Wir haben im letzten Jahr erlebt, dass äh, Birgit, du hast das eingangs auch schon kurz angesprochen, im Verlauf noch weitere Begleitgruppen entstanden sind. Auch jetzt erleben wir das schon äh, im Forum, gibt schon Anfragen, können wir nicht was machen. Eine Kollegin aus der Schweiz, glaube ich, die auch da ist, hat das schon gesagt, äh, suchen wir uns einen Raum, machen wir was. Äh, finde ich ganz, ganz toll. Äh, bitte, wenn da was entsteht oder Sie noch Initiativen machen oder was wahrnehmen, einfach auch bei uns melden. Wir unterstützen da gerne auch noch wir haben auch für Leute, die eine Begleitgruppe ins Leben rufen wollen, noch eine Handreichung zur Verfügung können da auch gerne so ein Stück beraten, wie geht man das gut an, wie kann man das moderieren und gestalten. Da sind wir gerne unterstützend auch mit dabei. Ja, danke. Von zur Webinar-Software. Birgit, ich habe dich unterbrochen. Ach, ich habe nur gerade gesehen, dass einige, ähm, ähm, einige wirklich jetzt schon aufgegriffen haben das Thema mit dem Lerntagebuch. Gell? Also die Vorlage, ob es eine individuellere Vorlage gibt, ob man eine gestaltet, ob man mit der vielleicht auch arbeiten kann, die ja im Kurs äh, auch gepostet ist. Also wie es denn da so ausschaut damit und wie das dann aufgegriffen wird und wie wir dann weiterarbeiten mit dem Lerntagebuch und ähm, also da können wir vielleicht äh, gleich äh, dazu sagen also wir wir also sozusagen vom Kurs her arbeiten mit dem Lerntagebuch nicht explizit weiter also das ist wirklich so ein Teil wo man am Anfang so so sozusagen Proviantaufgabe machen ja, und, und und wünschen dass sozusagen dieses Proviant dieses dieses Instrument Lerntagebuch einfach aufgegriffen und individuell weitergeführt wird und ich, ähm, wir machen das gar nicht nur so ähm, freihändig so, sondern auch mit einer Überlegung dazu. Ich mache äh, seit, seit zehn Jahren eine Schreiblehrveranstaltung, äh, wo ich auch mit einem Reflexionstagebuch arbeite und habe das über die Jahre hinweg sehr unterschiedlich ausprobiert und meine Erfahrung ist wirklich, wenn man sich das so herrichtet, wie man selber gern mag. Ja. Also man kann ja auch ein digitales Tagebuch verwenden, wenn man das möchte. Ich poste mal zum Beispiel zu, kann man dafür verwenden. Aber wenn man äh, zum Beispiel ein analoges Tagebuch nimmt und gern schreibt, dann sollte man sich das wirklich so herrichten, wie es einem am allerbesten gefällt, mit den Fragen Strukturi vorstrukturieren, die einem am besten selber gut tun. Also ich bin wirklich da ganz ganz überzeugt davon, das so individuell wie möglich zu machen. Ja. Deswegen haben wir uns dazu äh, keine weiteren Inputs äh, oder oder ja, nichts weiter dazu überlegt, weil wir einfach meinen, das ist so ein ganz persönlicher Teil. Schreiben kann so Schönes sein, oder? Wenn man sich so richtet, wie es einem ganz zutiefst selber entspricht. Mhm. Das war die Überlegung dazu. Hier im Chat geht es nochmal um die Begleitgruppen äh, und da wird hier geschrieben, in München wäre noch was frei. Aber gibt es dieses Jahr eigentlich, ich weiß, letztes Jahr gab es das, eine Online-Begleitgruppe? Also eine Gruppe, die sich rein online nur trifft, um den MOOC zu begleiten? Ich meine, wir haben eine Facebook-Gruppe, die man sowieso... Ja, äh, ja, Begleitgruppe war ja auch gemeint, eine live Also Begleitgruppen treffen sich mhm. ja. Und jetzt kann man sich natürlich auch in einem Online-Raum als Begleitgruppe treffen. Du meinst eine, die mit Videokonferenztechnologien arbeitet, so wie wir da, oder mit Zoom zum Beispiel, oder, oder, ja. Wir wissen gar nichts davon. Das ist eigentlich jetzt eine Frage an die große Runde. Ja, weil die, die Frage ist gut und das wäre ja ist eine. Gut. Also wahrgenommen, dass es eine Wertgruppe gibt, die, die, also mit einem quasi Webinar setting startet und dann vielleicht das Präsenztreffen macht. Ich glaube, das ist die Gruppe des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich billig meint gelesen zu haben, dass die mit, mit mit Adobe Connect starten und dann erst live treffen, also Präsenztreffen auch durchführen wollen würden. Okay. Äh, ich glaube es S gab im vorher das wir es so mit eingebunden haben. Ja. An der VHS Ahlen wird hier geschrieben, gibt es eine Online-Begleitgruppe. Also ich träume ja von diesen Formaten. die Mich wundert eigentlich, dass nicht mehr solche Mischformate entstehen, ja, die einerseits Präsenz und andererseits Videokonferenztechnologien verwenden, äh, um einfach ihren geografischen Radius zu vergrößern. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, eine Begleitgruppe, die äh, sich nicht fühlen würde mit einem großen Einzugsbereich, wenn man wirklich jede Woche kommen müsste, aber die sich fühlt, wenn man nur zweimal kommt und dazwischen drei Online-Treffen hat. Ja ich glaube, du hast irgendwie ein Lerntagebuch-Tool oder so erwähnt. Ich habe Penzu erwähnt und auch kurz gepostet, aber nur den Namen und nicht den Link. Ich schaue jetzt noch einmal, ob ich den Link schnell posten kann. Genau, Penzu.com, ich werde es gleich da in den Chat posten. Ich greife schnell auf die Frage. Hier ist es in welchem Kostenrahmen äh, bewegt sich so ein Online-Raum? Ungefähr ein paar hundert Euro im Jahr, ja? wenige hundert Euro im Jahr. Also das hängt davon der Größe ab, wie viel ja. Fassungsvermögen ihr ja, haben Sie. Genau. Hat jemand Erfahrung mit Teamviewer? Ich habe es immer mal ja, ja, immer wieder mal ausprobiert aber jetzt nicht als, als Webinar-Tool, wobei man ja in jedem Webinar eigentlich die, die Rollen ganz schnell wechseln kann. Also ich könnte jetzt allen der 113 Teilnehmenden hier auch alle Rechte geben, äh, nur dann wird es wahrscheinlich... Ich Ab. Ja, aber, aber man, kann die, man kann die Rollen ganz schnell wechseln. Einklicken. Eine Idee gibt es für das Kennenlernforum. Also Vernetzung ist ja doch irgendwie ein, ein wesentlicher Aspekt. In dem, äh, in dem MOOC äh, gibt es eine, eine Möglichkeit, äh, im Kennenlernforum das irgendwie mhm. ja, zu strukturieren. Habt ihr da was angedacht, Martin? Weil es ist doch sehr, haben es doch einige hundert Einträge da muss das Forum so verstehen, dass auf der ersten Ebene, wo sie also einsteigen, das sind die sogenannten Themen und diese Themen sind darunter einzelne voranstränge. Man könnte natürlich jetzt hergehen und sagen, ich mache eine vorstellung -Runde für die Region A bis C und liste dann die alle runter und jeder kann sich das da drin ähm, ähm, schreiben. Ähm, also Erfahrung wird auch das mit der Zeit unübersichtlich, weil dann äh, Personen falsch posten und dann das doch wieder nicht passt. Also ähm, Wir haben diese Erfahrungen, ähm, Moodle erlaubt leider nicht, dass er mehrere Ebenen das ist also dort nicht möglich und ähm, daher also kann man entweder mit einem in allem leben ähm, oder man muss also hergehen und das selbst wieder aufteilen in kleinere äh, Stränge. Aber das ist ähm, aus Erfahrung so, wie man es macht, ist es falsch dann am Ende vom Tag. Also, wir versuchen da hier das Beste zu machen und die Übersichtlichkeit Ähm Vielleicht also auch äh, einfach Geduld haben und der einzige Vorteil ist, man sieht eigentlich, wie viele neue Nachrichten sind und dann äh, hilft es eigentlich an die Stelle, wenn Sie die Zahl anklicken. Das heißt, Sie dürfen nicht vorne klicken, sondern dort hinten, wo die Zahl steht an, an den neuen Beiträgen. Und dann wird im Forum direkt auf das erste nicht gelesene Beitrag hingesprungen. Und danach kann man nach unten scrollen. Aus Erfahrung weiß ich auch, dass die nächsten Foren deutlich also weniger Beiträge haben und übersichtlicher werden. Das ist also erfahrungsgemäß so die Vorstellungsrunde. Ähm, die geht einfach über. Das ist sehr unübersichtlich. Ähm, das ist der Teil, wo die meisten Personen schreiben. Hm. Vielleicht noch eine Frage zum, zum Forum. Was bedeuten die Mitteilungseinstellungen im Forum? Ja, ähm, was man hier machen kann, ist, man kann sich also per E-Mail zum Beispiel also zuschicken lassen, ähm, was sich im Forum getan hat seit meinem letzten Login. Das heißt also, wenn Sie dort drücken, dann erscheint ein kleiner Brief. Und der Brief steht dafür, dass Sie also dieses Forum abonniert haben und möchten, dass Ihnen die Neuigkeiten zugeschickt werden. Und Sie können das einstellen über Ihr Profil. Äh, dort unter Mitstell mit, äh, Mitteilungen äh, einstellen und da können Sie sagen, wie Sie es möchten. Also wenn Sie zum Beispiel äh, nur offline sind, weil wenn Sie online sind, dann braucht man das ja nicht zuschicken oder wenn Sie auch äh, online sind, äh, wie auch immer oder ob Sie eine Zusammenfassung wollen oder eigentlich jedes. Ähm, bei mir ist es so, dass ich es also einmal am Tag um 17 Uhr zusammengefasst bekomme, und zwar jene Nachrichten, die ich noch nicht gelesen habe. Und da scroll ich dann also drüber einfach und uh, schaue, ob wieder was dabei ist. ist also die Möglichkeit, sich offline per E-Mail zu informieren lassen, was in den Foren geschehen ist. Und mhm. bekommen dort nur jene, wo dieses kleine Briefchen auf der Seite sichtbar ist. Also wenn Sie das wieder anklicken und es ist wieder der Punkt da, dann bekommen Sie nichts. Mhm. Noch eine Frage zu, dem, zu den Foren. die Suche in Foren, ich, ich glaube die Frage von Sonja ist so gemeint, kann man auch... In, in, mehreren Foren gleichzeitig suchen, oder lässt sich? Auch oh nein, nein. Ähm, die Suche vorn äh, bewirbt sich, geht also immer auf das aktuelle äh, Forum, eher also aus auf den aktuellen Kurs, wo man drinnen ist. Aber äh, wenn man in einen anderen Kurs wechselt, dann äh, bezieht sich die Suche auf dieses Forum. Also das ist nicht übergreifend, äh, weil, also wahrscheinlich wird es auch noch mehr Chaos geben, weil da kriege ich noch viel mehr Ergebnisse. Wenn Sie nach einem sehr einfachen Begriff suchen, dann äh, wissen Sie wahrscheinlich gar nicht mehr aus welchem Forum das kommt. Also, Uh, um vielleicht die Größenordnung zu sagen, wir haben derzeit ungefähr 4.000 Lernende. Uh, der ib ist zwar das Größte, aber wir starten am Montag nochmal zwei MOOCs. Also wir sind eine kleine Universität derzeit um, mit 4.000 Lernenden, die parallel gleichzeitig also in anderen uh, Kursen lernen. Und um, da ist es sehr, sehr schwer und das ist auch die Herausforderung bei diesen Systemen, Übersichtlichkeit zu wahren und Performance zu gewährleisten, dass sie tatsächlich also das Gefühl haben, ja, es läuft so, wie ich gerne hätte. Mhm. Mhm. Uh, das IMOX plattform basiert auf Moodle, oder ist das richtig? Ja, äh, wir haben im August umgestellt, die vorliegende Version war eine andere äh, Plattform, wir haben jetzt auf Moodle umgestellt, das liegt dann der Technischen Universität gerade selbst, dass wir alles auf Moodle umgestellt haben. Ähm, ist jetzt, jetzt keine technische Entscheidung im Sinne von Performance oder bestes System, beste Funktionalität, sondern äh, ist die Entscheidung, dass wir im Hintergrund da zum einfachsten warten können, wenn wir nur mit einem System fahren, also das ist diese Entscheidung getroffen worden, das auch hier auf Moodle umzustellen. Und äh, wir nutzen auch in iMoox äh, ehrlicherweise nur sehr wenige Funktionen. Das ist auch bewusst so, ähm, weil wir das mit sehr, sehr vielen Lernern zu tun haben und sie sollen lernen und nicht mit irgendwelchen Funktionalitäten herumspinnen und Probleme haben. Und die Erfahrung, die Sie also jetzt auch hier sehen, ist das Ergebnis also einer vierjährigen Evaluation, wo wir sagen, also auch jemand, der wenig Erfahrung hat mit Internetlernen, soll sich möglichst schnell zurechtfinden. Also, das ist alles auf äh, einfache Usability ausgelegt und nicht auf sehr komplexe Funktionalitäten. Natürlich könnte Moodle theoretisch viel mehr. Wie, wie hieß die Vorgängerversion? Was war dort als Softwarelösung? Um, das war der sogenannte WBT Master, das ist ein eigenentwickelter Theo Grad. Also wenn jemand noch historisch unterwegs ist, das ist der Nachfolger gewesen, ich der ja. E-Learning Hypersuite. Also ich war der zweitgrößten E-Learning-Plattform aus Jahre 2000. Aus dem wurde dann diese Software entwickelt und mit der haben wir also quasi zehn Jahre lang gearbeitet. Aber das ist ja die Softwaregeschichte. Äh, dann wird ja. gefragt von Sabine, äh, werden irgendwie, ist Moodle selbst eigentlich auch dann irgendwie Gegenstand im MOOC? Und ja, ich habe hab im Chat schon darauf geantwortet, Moodle selber ist Gegenstand im MOOC äh, und zwar in der Einheit 4. Äh, da gibt es ähm, Videos zum Moodle und es gibt ein Übungsmoodle, das für alle freigeschalten wird, äh, wo es alle möglichen Funktionen von Moodle zum Ausprobieren gibt. Und natürlich nicht nur die ganz äh, einfachen, sondern einfach ein paar lustige, anregende und abwechslungsreiche Funktionen. Mhm. Ein paar Dinge, die eingebunden sind und das wird sehr gut betreut von einer äh, Moodle-Profi-Frau äh, vom Kompetenzzentrum der Wiener Volkshochschule von Marina erlaube ich mir schnell zu beantworten. Moodle ist eine Softwarelösung Open Source für Lernplattformen. Ja. Ich sehe gerade, Wilfried bezieht sich da äh, bei uns so in der Hintergrunddiskussion äh, auf einige Begleitgruppen, die noch in Gründung äh, sein könnten. Oder so Wünsche noch Begleitgruppen zu gründen und du hast eine gute Idee gehabt dazu, Wilfried. Magst du vielleicht dazu was sagen? Ja, ich habe wahrgenommen, dass jetzt da dieser Anliegen-Chat und zunehmend auch zum Initiieren von Präsenztreffen sozusagen genutzt wird und zu Kontaktaufnahme. Das finde ich ganz toll. Bin mir nicht sicher, ob man das sozusagen in dieser Chat-Historie hinbekommt, da die gute Vernetzung herzustellen. Deswegen war mein Vorschlag, wenn es da Bedarf gibt, dann könnten wir ja durchaus auch im Forum ein eigenes, ein eigenes Forum, sozusagen ein eigenes Thread auch einrichten. Wenn da Bedarf besteht, wo man dann reinschreiben kann, okay, ich suche noch Interessierte in meiner Gegend, wer macht mit und dann kann das sozusagen die Vernetzungsstruktur sein, die in, in auf iMOC selbst sozusagen auch stattfindet und dort auch sichtbar bleibt, denn äh, das Webinar ist ja dann in spätestens einer Stunde schon wieder vorbei. Das wäre so also eine, eine Idee, dass wir es einrichten. Martin, hast du da Erfahrung jetzt bei euch, äh, mit so über das Forum sowas anzuzetteln? Was hältst du davon? Um. Ja, also, Erfahrung heißt, ähm, dass sich immer wieder Lerncommunities ähm, bilden. Also, man kann es gern in Red verfügbar stellen. Es gibt es auch in Facebook das immer wieder. Ähm, es ist ja oft so, dass sich wahrscheinlich im Laufe des MOOCs ähm, finden Leute zusammen, die vielleicht ähm, nahe sind, also von der Region her, oder die sich halt liebst am Online austauschen. Und ich würde einfach sagen, man soll frei und offen auf andere zugehen und, ähm, wenn man das Gefühl hat, wir wissen aber nicht, wie man das machen soll, kann man ja gerne eine Antwort oder einen Ratschlag dazu geben, also was wir bisher immer so gemacht haben. Aber diese Lerngruppen, das ist also ein didaktisches Modell, das wir seinerzeit entwickelt haben. Zwar die Idee, also den MOOC auch im Offline wieder zu begleiten und wir wissen aus jetzt, also ersten wissenschaftlichen Ergebnissen, dass dann der Lernerfolg deutlich höher ist, als wenn sie tatsächlich alleine online lernen müssen. Und, ähm, das ist also für etwas, also schließen Sie sich ruhig an, ähm, der Austausch untereinander ist immer sehr viel wert, also auch um sich gegenseitig zu motivieren und zu schauen, den anderen geht's auch gleich und so weiter. Also, das ruhig nutzen, also das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Modell geworden. Gut, also ich habe jetzt gleich mal so ein Thread angelegt im Forum. Ach schnell. So. Forum für die Gründung, Forum für die Gründung neuer Begleitgruppen heißt es halt jetzt. Und ja, ich hoffe, ihr findet euch dort gut zusammen. Es gibt einen eigenen forum thread um sich dafür zu vernetzen. Und vielleicht macht Herbert dann nicht, wenn das Webinar vorbei ist, sondern dort kann man einfach. Herbert, hatte, dann, Herbert hatte die Idee eingebracht, eine, eine reine Online-Begleitgruppe einzurichten, die auf äh, Videokonferenz basiert. Und das ja, kann dort gerne natürlich auch angeboten werden, <lacht> mitstreiterinnen und mitstreiter oder Teilnehmer an dieser Begleitgruppe dann gefunden werden. Ähm, ja, vielleicht gehen wir wieder ein bisschen zurück zu den zu den vielen Fragen, äh, die da gekommen sind und, und von denen haben wir, glaube ich, noch nicht ganz alle äh, beantwortet. Eine Frage bezieht sich auf OLAD. OLAD ist offenbar eine, eine relativ neue, ich weiß es nicht, Alternative zum Moodle. Kann da jemand hier was sagen? Martin. Ja, also OLAD ist die Version der Schweizer. Die kommt von, von der ETH Zürich und ist also dort entwickelt worden und hat also neben also dem kommerziellen System und unter anderem also auch ein, ein äh, offenes äh, System. Äh, die Universität Innsbruck verwendet das zum Beispiel und das auch im Handelkaraum, weil sich da das verbreitet ist. Ähm, ich kann grundsätzlich dazu sagen, weil wir also natürlich also auch äh, immer wieder uns verschiedene Systeme anschauen. Es ist programmiertechnisch sehr fein, ähm, wahrscheinlich schneller als Moodle, ähm, hat aber natürlich den Nachteil, dass die Verbreitung äh, ganz eine andere ist und es das heißt auch das Support ist schlecht. dass also also ich sage im Leben immer alles hat einen Vor und einen Nachteil und äh, warum man Entscheidungen trifft, das hat schon einen gewissen Grund. Also Moodle ist also das weltweit größte System, da haben sie den größten Support. Das heißt aber nicht automatisch, dass es damit äh, aus technischer Sicht zum Beispiel das Beste ist. Das hat sich also aus anderen Gründen durchgesetzt. die wissen, dass wir bei anderen Entscheidungen das so läuft. Aber ist ein System, kann man empfehlen, wenn das jemand verwenden möchte. Äh, ich sehe gerade auch Ilias ist angesprochen, das glaube ich kommt aus dem deutschen Raum, habe ich auch eine Zeit lang damit gearbeitet. Ähm, das, also die, die nüchterne Diskussion ist, wir haben um 2000, wie ich selbst also als Forscher begonnen, haben sehr, sehr viele Diskussionen über unterschiedliche Lernplattformen geführt. Ich würde sagen, heute haben sie etwa die gleiche Funktionalität. Einen können das besser, die anderen können das besser. Und ähm, ich habe also persönlich keine Präferenz, ähm, sondern wir haben Gründe, warum wir gewisse Systeme machen. Und äh, wie gesagt, Moodle hat sich durchgesetzt, weil es halt das erstes Open Source war. Und in Österreich, glaube ich, haben jetzt 80% der österreichischen Universitäten Moodle. Und das hat natürlich den Vorteil des Austausches. und Man kann also hier untereinander besser miteinander arbeiten. Schulen, Erfahrungen austauschen. Das heißt nicht, dass andere Systeme vielleicht ähm, nicht schöner werden, besser werden, schneller, wie auch immer. Ähm, und das eigene. Es gibt auch Institutionen, die fahren das andere und sind auch sehr zufrieden. Es ist immer eine Frage, wie man das Support-Team aufstellt und äh, wie viel Kosten man hat und so weiter. Mhm. Gut, danke Martin. Ähm, Sabine hat hier noch mal gefragt nach Penzo und Zoom. Also Penzu, glaube ich, haben wir schon geklärt. Das war dieses Lerntagebuch-Tool und, und Zoom wäre eine Alternative zu Adobe Connect, also ein, ein Webinarsystem. Wir sprechen aber, so nämlich an, im MOOC nicht nur über Tools, sondern auch über, über Lernszenarien. Und Ruth fragt, in, inwieweit kommen irgendwie so didaktische Aspekte auch im MOOC vor? Wer mag darauf antworten? Wer mag darauf antworten, und hat zugehört. Didaktische Aspekte im MOOC, wozu? Ganz generell, würde ich sagen, wo äh, sieht die Frage hier von Ruth aus. Ich die Frage von Ruth nochmal, also didaktische Aspekte, wie weit werden didaktische Aspekte im äh, MOOC angesprochen? Ja, genau, also Lernszenarien also mit den Online-Tools. Lernszenarien mit den Online-Tools. Der MOOC äh, ist, hat jetzt mal so im Fokus einfache praktische Anwendungen für die tägliche Arbeit. Ja? Wir gehen davon aus, wir wenden uns ja an Erwachsenenbildnerinnen. Ja? Ähm, unsere Zielgruppe sind Erwachsenenbildnerinnen, Kollegen, Kolleginnen. So denen wir davon ausgehen, dass sie mit Didaktik ähm, sozusagen, dass sie einen, einen vollen Rucksack an Didaktik mit sich führen. Ja? Und wo wir sowieso, also wo wir sozusagen äh, uns denken, was wir ergänzen wollen dazu, sind sozusagen äh, Gestaltungsmöglichkeiten äh, mit technologischen Tools äh, und dass man sowieso, also wir erwähnen das immer wieder natürlich, äh, dass man sowieso zunächst einmal an sich überlegt, also was will ich überhaupt, wer ist meine Zielgruppe, äh, was sind meine Inhalte, äh, in welcher Art so eine Inhalte erarbeitet werden. Äh, welche Sozialform ist dafür geeignet und so weiter und so fort. Und die Tools, die wir vorstellen, dahingehend verwendet. Wir gehen einfach davon aus, dass unsere Kolleginnen das sowieso, also dass die das einfach, also dass man, ähm, das ist keine edge veranstaltung in dem Sinn, also dass man sozusagen diese Didaktik nicht so mehr, nicht so intensiv nachliefern müssen, weil unsere Zielgruppe hier in dem ib ganz viel dazu sowieso mitbringt. Wer das aber sich auch nochmal strukturiert anhören möchte, dafür, dazu möchte ich die Empfehlung abgeben, nämlich die 1.3 im meco mit einem sehr tollen Video, wo man vielleicht auch den Video linkt, kurz rein posten können, der das in einer sehr netten Weise auch aufgreift und thematisiert, was die taktischen Dinge betrifft. Also uns glaub, ist halt wichtig glaub, Erwachsenenbildung zu das speziell. Dass noch 68 Menschen die Geduld gehabt haben, mit uns zu warten, ist ja Wahnsinn. Der On-Campus-Server, dieser große leistungsstarke Server. Wir haben inzwischen einen alternativen Raum organisiert und vorgeschlagen im Forum, für die, die dort geschaut haben und einen alternativen Raum vorgefunden haben. Wir sind jetzt doch da. Ich glaube, Martina, du postest das gerade im Forum. Gell? Ah, wieder gelöscht, gut. Es tut uns total leid, es ist einfach Server down, genau. Angelika, sehr richtig. Es lag nicht an euch, gar nicht. Es das lag ist ja das ganz, ganz wichtig, allein im äh, Ganz wichtig, niemand von euch hat einen Fehler gemacht. Man sucht, ja, man sucht ja sonst immer den Fehler bei einem selbst, aber das ist nicht äh, da. Ja. Das letzte Mal haben wir ja bei dem MOOC gesagt, äh, letztes Jahr um die Zeit, wir machen jetzt das Internet kaputt. Gell? <lacht> das haben wir jetzt mal schneller geschafft, diesmal. <lacht> <lacht> diesmal war mal schneller. Ja, 76. So ist er zu geduldig? Danke euch. Vielleicht ist das äh, der Zeitpunkt, das zu ergänzen, was ich vorher schon zu Beginn sagen wollte. Äh, bitte nicht wundern, wir machen das ja von Österreich aus, wir irzen euch. Gell? Im Plural sind wir online per Du. Äh, für alle, die das noch nicht im Forum gelesen haben. Äh, und wir sind gern mit allen per Sie, die sich mit Nachnamen bei uns melden oder uns sitzen. Gut. Gut. Das heißt, wir haben uns wieder versammelt. Was was tun wir, wenn das noch einmal passiert? Wollen wir vielleicht den Ersatzraum hier posten? Die Adresse des Ersatzraums? Oder wollen wir es dann darauf ankommen lassen? Ja, dann, dann würde ich sagen, dann ist, dann steht es im Forum. Ja? Dann steht es im Forum der Ersatzraum. Okay. Gut, dann schauen wir, dass wir jetzt nur Nägel mit Köpfen machen und eure Fragen beantworten. Wir gehen, wir gehen wieder zurück zur Agenda, die <lacht> nämlich verloren gegangen ist. Das ist sehr schön. Okay. Dann würde ich vorschlagen, fragt einfach alle eure Fragen, die noch nicht beantwortet sind und natürlich noch andere auch dazu. Ja? David, magst du uns vielleicht dieses Chatfenster groß über die Ankündigung der Webinare drüber legen, sodass wir wirklich ganz viel im Chat lesen können gemeinsam? Oder einfach vergrößern? Das Fenster kann machen, ja. Super. Ja. Genau, wissenschaftliche Untersuchungen zu digitalen Lernformen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz arg viele. Und wahrscheinlich ist der, der Martin, der gefühlt irgendwie einmal pro Woche publiziert zu dem Thema. <lacht> Eine gute Auskunftsperson dazu, oder? Martin? Ich noch nicht Mikro Bitte. ja, ja danke. Um, ich kann das nur mit Ja beantworten, das tut mir wieder schwer, also ich selbst also mittlerweile gehe ich schon also zum alten Eisen, also beschäftigt mich seit 2000 mit, mit diesen Dingen, also die, die Forschung geht viel weiter zurück, weil man eigentlich also, mit, äh, also nicht digitales Lernen das genannt hat, sondern seinerzeit halt elektronisch geschütztes Lernen, das ist schon in die 80er Jahre aufgekommen. Und dann mit dem Internet, also hat mein, mein Doktorvater und äh, dann auch Habilitationsvater, Professor Maurer sehr viel gemacht, an der als Theokrat, also äh, das ist ein eigenes Forschungsfeld, das also aus meiner Sicht jetzt schon lange unüberschaubar ist und äh, wir haben also sehr viele unterschiedliche Felder, in denen wir forschen. Das müsste man, wenn dann konkretisieren, wenn man ganz eine konkrete Frage hat, aber ja, das Forschungsfeld ist äh, riesig, es äh, etablieren sich jetzt schon langsam auch im deutschsprachigen Raum Lehrstühle dazu oder ähm, wobei das es also ein bisschen braucht, also das auch dieses interdisziplinären Themas. Aber ja, natürlich gibt es so vielleicht, vielleicht kannst du bei Gelegenheit mal reinposten, vielleicht, vielleicht gibt es irgendwie ein Zugangsportal, das du empfehlen würdest um ja, wissenschaftliche Publikationen. Ein Thema zu finden. Gut. Jetzt versuche ich hier wieder mit. So lesen. Es gibt ja immer ja. leider wenig in der Erwachsenenbildung. Es ist leider so, dass einfach die Forschung in der Erwachsenenbildung da doch weniger ausgeprägt ist als für das schulische Lernen zum Beispiel. Ja, aber es ist schwierig, weil das Setting könnte man in die oder ja. Auf der didaktischen Seite ja, weil wir also bei dem Bereich der Medienpädagogen große Probleme haben, weil sie es technisch nicht verstehen und ähm, wir natürlich typischerweise an Hochschulen und Schulen sind und deswegen natürlich dort mehr Feldforschung haben. Genau, Martin, dein Mikro wieder näher nehmen, dann verstehen wir dich besser. Äh, Lucia, vielleicht magst du dich melden, äh, auch zur Videoproduktion. Das kann ich mich erinnern, das war auch eine Frage, wie, wie kann man solche Lehrvideos oder Erklärvideos, sagt halt man produzieren. Sehr gerne zwei Antworten gepostet, aber Lucia, du kannst. Ich, ich wollte eigentlich nur kurz auf die Publikation verweisen. Ähm, ja. Es gibt nämlich eine Publikation MUX in der Erwachsenenbildung, da kann man ganz gut nachlesen, worauf zu achten ist, auch in der Videoproduktion. Ich poste vielleicht vielleicht mal. Sehr gut. Aha, und da gibt es aber äh, die Auskunft, dass das ein Ladefehler baut. Bei uns nicht. Bei mir lädt es gerade wunderbar. Ich nicht. Mhm. Na? Ah, ich kann es auch laden. Das ist unser neu, unser letztes gemeinsames Werk, gell, recht umfangreich geraten mit 70 Seiten. Wir haben versucht, alles, wir haben da sozusagen den völligen ähm, Erfahrungsseelenstrip. Also ich jetzt scheint es auch bei der Frau herzugehen. Sehr gut, danke. So. Ähm, ja, was interessiert euch noch? Wir haben jetzt noch rund eine eine halbe Stunde Zeit. Überziehen glaube ich tun wir trotzdem nicht. Oder wer möchte sich auch sonst vielleicht zu Wort melden und sich zeigen? Sehen wir vielleicht irgendjemanden Bekannten unter den Angemeldeten? Also von dem wir schon wissen, dass das vorigen Mal dabei war und die was erzählen Eva könnte Liedl. vielleicht. Seh ich sehe und die schaltet sich auch schon zu. Was mich okay. sehr freut. Jetzt noch ein Klick auf den Mikrofonknopf. Hallo? Hört ihr mich? Ja, wunderbar. Ja, wow. passt. Ja, ja. ja hallo. Ja. Grüße euch. Grüße euch. Hallo. hallo. Ja, schön wieder da zu sein, schön ein Serverproblem mitzuerleben und die, die große Kooperationsfreude in der Gruppe der Teilnehmenden, also erinnert mich an voriges Jahr, diese Art der Kooperationsfreude. Ja, du warst letztes Jahr auch dabei. Genau, also für mich war das voriges Jahr der IBMOG 17 mein erster MOOC in meinem ganzen Leben, also ich bin auch mit sehr viel Aufregung reingegangen. Und äh, war dann ganz begeistert, wie schnell oder wie wie gut er gestaltet ist, dass auch jemand, der jetzt nicht jeden Tag mit digitalen Werkzeugen zu tun hat, sehr schnell reinfindet. Also, das hat mich, Also die Ängste, die ich am Anfang hatte, dass dass man ja weiß, okay, man kennt sich aus in ein oder anderen Feld, aber eben nicht in dieser Form des Lernens, die haben sich dann bald zerstreuen lassen. Und ich glaube, das hat sehr stark mit diesem Design von diesem MOOC zu tun. Ich bin froh, dass ich sie gemacht habe und bin so begeistert, dass ich heuer wieder dabei sein möchte, um zu sehen, was sich getan hat in dem ja, Jahr. Das, das war uns her. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, was du was du mitgenommen hast und also Praxistransfer, glaube ich, werde ich mhm. das Also das Modul 2 ist natürlich auf den ersten Blick sicher das Modul, das sich am schnellsten in die Praxis umsetzen lässt. Also das Modul 2, das die Birgit auch schon angesprochen hat, wo es darum geht, dass man Werkzeuge in die Hand bekommt, die äh, gleich im, im Training eingesetzt werden können, äh, sehr niederschwellig, also einerseits eine gute Auswahl, andererseits äh, Werkzeuge, die eben keinen sehr großen Einschulungsbedarf haben, also wo man nicht das Gefühl hat, okay, ich muss mich jetzt da drei Wochen kasanieren, damit ich mit diesem Werkzeug einmal zurechtkomme. Ähm, das war natürlich der erste große Bringer. Und äh, ein Thema, das viele betrifft, die auch selber Lehrmaterialien entwickeln, wo wir jetzt in, in Form von, wie man es halt früher gemacht hat, irgendwelchen Arbeitsunterlagen oder PDFs, die man ausgibt oder verschickt. Äh, Als ein Modul, das, das ich total, das mir sehr gefallen hat und auch meinen Kolleginnen und Kollegen, war das Modul zu den offenen Bildungsressourcen. Also einerseits Quellen kennenzulernen, wo ich zu offenen Bildungsressourcen komme, aber auch selber die Art Creative Commons Lizenzen kennenzulernen, wenn ich selber etwas machen möchte, das ich auch gerne teile, aber ich möchte zumindest sozusagen die Credits für meine Arbeit, für meinen Hirnschmalz irgendwo noch vermerkt wissen. Also das waren so die Highlights und die haben sich auch schon sehr bewährt. Jetzt, jetzt noch das Highlight-Tool, bitte. Das, das uh, mein Highlight-Tool war Padlet. Ich weiß nicht, ob das im heurigen Programm wieder vorgesehen ist. Ich möchte nicht zu viel vorgreifen, so im Sinne von einem Spoiler, aber das Tool, das am schnellsten bei uns, also wir waren eine ganze Gruppe, also wir heißt in dem Fall einige Trainerinnen und Trainer des BFI Kärnten, was am meisten sofort in den Gebrauch gekommen ist, auch von Kolleginnen, die gar nicht am IBMUX selbst teilgenommen haben, war eine Seite namens Learning Apps. Also die wurde ganz schnell, weil die kann man auch sofort jemandem anderen erst also einfach eine Webadresse weitergeben und sagen, okay, schau dich da einmal um. Also das, das geht sogar ohne, dass man irgendeinen Kurs macht. Mhm. Ja, also mein highlight Tool, Padlet vom vorigen Jahr. Jetzt bin ich neugierig, es neues wird teuer. Mhm. Und was ich auch noch sagen wollte, dieses Moodle, das auch hier jetzt im Webinar schon angesprochen wurde, also es war schon dieser eb auch ein Hinführen zu diesem Moodle-Instrument, das es zwar in dem Bildungsinstitut gibt, in dem ich viel arbeite, das aber ich vorher nicht so genutzt habe und das hat mir dann halt Lust gemacht, mehr zu auszuprobieren, was es halt kann und das ist für meine Arbeit besser einzusetzen. Sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank, Eva, für den Ja, gerne. Und, äh, ja, schön, dass du wieder mit dabei bist und natürlich auch beitragen werden kannst. Ja. Ja, darf ich vielleicht noch einen letzten Tipp geben? Ja. Äh, nach dem zweiten Modul dran dranbleiben, auch wenn sozusagen die Sensation vielleicht nicht mehr so groß ist, und wirklich versuchen, diesen Wochenrhythmus, wenn es irgendwie geht, einzuhalten. Also ich habe das gemerkt an einem anderen MOOC, an dem ich voriges Jahr begonnen habe, teilzunehmen. Wenn man zu viel zusammenkommen lässt, ist halt die Chance, dass man rauskippt sehr hoch. Sagen wir es mal so. Das wäre schade. Man kriegt viel Support. Dankeschön. Mhm. Danke dir, Ewe. Wir sehen da ganz begeisterte, äh, zustimmende äh, Chat-Kommentare. Da freuen sich ganz viele. Ich kriege gerade einen Spoiler-Alarm auf die Nase. Das ist auch gut. <lacht> aber ansonsten ist es einfach super, dass man da von dir so einfach... Ich habe mir jetzt gerade gedacht, das klingt wie eine Werbeansage. So, als hätte man das im Voraus ausgemacht, was du sagen wirst. Aber das haben wir nicht. Nein. <lacht> ja, also du hast einfach auch Tools genannt, die von vielen äh, letztes Jahr so positiv, besonders positiv kommentiert worden sind, gerade mit den Learning Apps und mit Padlet. Aber natürlich die anderen sind äh, ähnlich praktisch. Und, also es sind ja alle nach den kleinen Kriterien praktisch ausgewählt, einfach ja. praktisch erprobt. Wird es geben eine Sammlung von Programmen und auch Alternativen? zu diesen ja. Ne, Es gibt die Transkripte und in den Transkripten sind alle Links drin und zu den Tools sind in der Regel Alternativen auch noch enthalten und besonders zu der Einheit 2, wo die vielen kleinen Tools vorkommen, gibt es äh, nicht ein Transkript im klassischen Sinn, sondern sowas wie eine Handreichung oder eine Sammlung eben von Anleitungen, wie man mit den Tools umgeht, wie man reinkommt, in die Einz also einfach über die Funktionalitäten, ein bisschen Erklärung über die Anwendungsmöglichkeiten und Alternativen. Also das ist sozusagen das Skriptum zur Einheit 2. Das deckt die vielen Kleinen ab. Mhm. Ja, da kommen wir noch Fragen. Was ist ein Spoiler-Alarm? Mhm. Kann, kann die Lucie so. wieder Besten oder alle, die gern Serien schauen oder Filme anschauen? Wer kann denn das? Wilfried, wir können das auch erklären. Etwas <lacht> <lacht> ja. Also, das ist sozusagen. Ähm, der Alarm, wenn in einem Trailer oder so zu viel äh, verraten werden könnte über das, was dann eigentlich äh, Spannendes erst in der Hauptfolge kommt. Also wenn ihr jetzt alle Tools verraten würden, dann wäre die Idee, dass ihr vielleicht die Motivation verlieren würdet, äh, euch den Modul 2 anzuschauen und deswegen tun wir das jetzt nicht. Also ja. Wie bleibt der Chat äh, sichtbar mit den, mit den vielen Links, die hier auch reingepostet wurden? Also im letzten Jahr haben wir ja aus dem allen eine Linkliste äh, angefertigt am Schluss. Äh, teilweise haben wir auch Chatprotokolle äh, veröffentlicht, aber das ist sehr unübersichtlich. Also es hat sich dann eigentlich vor allem bewährt, am Schluss alle genannten Links in der Linkliste zu packen und das mit der letzten Einheit in der letzten Einheit zu veröffentlichen. Das würde man wieder so machen, dass man in der sechser Einheit dann einfach eine Linkliste mit allen Links hochladen, wenn euch das recht ist. Oh ja, okay, ich sehe schon, das klingt sehr ich gut. Es gut. Ja. Äh, Katja Hagemann hat gefragt, und ich glaube die Frage bezieht sich auf wissenschaftliche Literatur, oder vielleicht kann das Katja nochmal bestätigen, Vergleich zwischen digitalem und persönlich vermitteltem Lernen bezüglich Lernerfolg. Und da möchte ich nochmal Martin bitten, ob er da einen Tipp hat. Ja, also im Prinzip, also gibt es sehr, sehr viele Untersuchungen, die genau das nachweisen äh, wollen. Ähm, ich kann Ihnen was ähm, eben Wissenschaftler sagen, also Sie können äh, das Ergebnis haben, das Sie wollen. Ist, ähm, grundsätzlich ist so, dass Lernen an sich unabhängig vom Medium ist. Das heißt, also was Sie verwenden, das Lernen müssen Sie wieder selbst am Ende vom Tag. Und das kann genauso gut mit einem Papier folgen äh, wie mit Webinaren. Also das ist, ähm, ähm, wirklich das, was fundiert ist. Es gibt sehr viele Untersuchungen, die pro-argumentieren, es gibt sehr viele Untersuchungen, die dagegen argumentieren. Im Wesentlichen zeigen wir, ähm, sind zwei Komponenten, die ganz wichtig sind bei digitalen Lernen. Und wir sehen, das ist einerseits die Motivation, wir sehen also, dass Personen motivierter oft sind, weil sie halt jetzt mit verschiedenen äh, Tools arbeiten und also andere Formen der Unterstützung bekommen und man kann die Didaktik damit ändern. Also sie können heute Dinge machen, die man einfach früher nicht machen konnte. Also wenn wir jetzt über dieses Webinar nachdenken, das wäre vor 15 Jahren nicht möglich gewesen. Also Punkt. Ja, und jetzt haben wir die Möglichkeit tatsächlich mit ähm, 68, wir waren über 100 Personen gleichzeitig in einem Raum zu sein. Und das ist also eine neue Möglichkeit, die eigentlich die Digitalität mitbringt. Und ähm, ich bin also kein Freund von diesen Vergleichen, weil ähm, ich vergleiche auch nicht Äpfel und Birnen, sondern wir sagen einfach, ähm, wir haben jetzt ja digitale Medien und mit digitalen Medien versuchen wir äh, neu zu denken, andere didaktische Szenarien machen und schließen aber umgekehrt äh, nie aus, dass das natürlich der persönliche Kontakt, also das non bos ultra ist. Wir wissen alle, äh, das ist, glaube ich, da braucht man dafür beweisen, dass der 1-zu-1-Unterricht, also der, die beste Form des Unterrichts wäre. Das, das stimmt, aber leider äh, ist das auch an einer Hochschule nicht mehr möglich und wir versuchen halt jetzt mit Hilfe von Werkzeugen, Tools, also auch 400 Leute gleichzeitig also zu unterrichten und trotzdem irgendwie am Ende vom Tag was rauszuholen. Und, ähm, man findet, also wie gesagt, man kann sehr gern googeln und also wenn Sie, Sie werden relativ schnell ein paar Publikationen dazu finden. Wir sind immer angehalten, es sehr kritisch zu sehen, normalerweise, wenn es gut gemacht ist. also sieht man natürlich eine Steigerung des Lernerfolges. Ob das dann aber auf digitalen Medien wirklich liegt, das ist natürlich immer sehr schwierig zu beweisen, weil also ähm, wir haben zum Beispiel, dass also eines der schlimmsten Effekte ist der sogenannte Neuigkeitseffekt. Das heißt, Kinder sind total motiviert, wenn ich ihnen allen ein iPad in die Hand drücke und ich kann ihnen ohne Probleme einen tollen Lernerfolg nachweisen in zwei Monaten. Ähm, die Frage ist, wenn sie jetzt schon vier Jahre ein iPad haben, ist es dann immer noch das Gleiche, weil dann ist auch dieses Tool also nicht mehr neu und der Neuigkeitseffekt geht wieder nach unten. Ähm, das heißt, die Botschaft ist eigentlich sinnvolle Verwendung dort, wo es gebraucht wird. Und wenn die sagen, nein, also das Beste bei mir ist, wir gehen auf die Wiese, ähm, dann äh, kann ich dem ohne Probleme zustimmen. Ähm, wichtig ist, es gibt halt Situationen, wo wir plötzlich Dinge machen können, die Sie nicht machen konnten bisher. Und das ist auch eine Möglichkeit. Hier gibt es äh, den Wunsch nach niederschwelligen Tools. Das finde ich auch eine, eine, wichtige, eine wichtige Frage. Ja. Ich glaube, das, das wäre wahrscheinlich was dann auch für einen Thread im Forum, äh, dann wenn es um die Tools geht, dass man sich darüber austauscht. Ja, Erwachsene. Also ich kann vielleicht dazu sagen, ich habe in Mika im Netzwerk Migration, Kompetenz, Alphabetisierung auch die Möglichkeit gehabt in den letzten Jahren über frei und offen zugängliche Tools und offene Bildungsressourcen im Rahmen der Basisbildung zu arbeiten und habe da eine recht umfangreiche Sammlung auch zusammentragen können, allerdings mit dem Schwerpunkt Deutsch als Zweitsprache. Ich würde das einfach so machen, dass ich Kolleginnen, die Sie dafür interessieren, einladen möchte, auf diese Website zu schauen und dann aha, das Link wäre natürlich auch gut gewesen, aber ihr könnt es eh rauskopieren ähm, und einfach da mal den ähm, pool anzuschauen und vielleicht auch noch zu schreiben, dann kann ich was umfangreicheres auch schicken, mhm. falls das in eure Richtung geht, ja. Chatprotokoll kann man natürlich auch mit veröffentlichen. Danke. Also ich habe das schon notiert, dass äh, einfach der Wunsch da ist, nach Linkliste jedes Mal oder Chatprotokoll jedes Mal. Wir überlegen uns da ein, ein, eine Lösung, die euch gut servisiert und uns ähm, in machbarem Ausmaß äh, belastet. guten guten schönen Kompromiss überlegen wir uns da. Also schneller Tipp, man kann ja auch am Ende der Veranstaltung einfach in den Chat gehen mit Steuerung A den ganzen Text äh, markieren und rauskopieren und ein eigenes Word-Dokument überführen, dann habt ihr alle einfach sofort das Chat-Protokoll zur Verfügung. Das kann äh, man sowieso, aber das ist halt <lacht> erfahrungsgemäß, ist das, ist sind die meisten dann nicht glücklich, weil es einfach so lang ist dann zum Lesen und zum Suchen. Aber. Genau. Wir wissen aus im Vorjahr, dass die Chat-Protokolle, die wir online gestellt haben, kaum runtergeladen wurden. Das sind die Anregung, das einfach auch selbstorganisiert ein bisschen zu machen. <lacht> ja, Jean-Luc hat hier auch eine gute Genau. Idee. Ja, wir geben uns jetzt noch maximal eine Viertelstunde für, für dieses erste Webinar im, im Rahmen des eBIMUG. Mhm, danke, Ingo. Sind ja schon nach, nach erstem Feedback. No, ich hab, ich also wenn es wir es kaum natürlich geht's selber runterladen heute für den Teil der jetzt der zweite ist das stimmt schon der erste Teil z jetzt scheint wohl weg zu sein. Nein. nein also ich habe hab gesichert, ich habe den ersten Teil. Ich habe den ersten Teil vor dem Absturz zufällig. Ja, hast es, denn, na bitte. Äh, also ein paar, ja, ein paar Sachen sind weg, aber ich hoffe, dass Wie schauen wir denn mit der Aufzeichnung aus? Wir haben natürlich beide Aufzeichnungen, oder? Also ich greife vielleicht noch auf, da kam auch früher die Frage nach, also jetzt über diese Links, die heute hier gepostet wurden, hinaus nach Sammlungen von empfohlenen Programmen und auch Alternativen äh, zu allem, was es im demo gibt, ähm, so kleine Vorschau auf die kommenden Module auch. Es gibt ja äh, für alles, was wir vorstellen, ähm, zum einen gibt es für die Videos Ich mache ein Transkript, das heißt auch eine Textversion des Videos, das hier dann zum Ansehen ist und äh, oft auch darüber hinaus dann in diesen Transkripten oder zusätzlichen Unterlagen einfach eine Beschreibung dieser Tools und natürlich auch eine eine Listung von Alternativen, die wir kurz vorstellen und auch anführen oder empfehlen können, die sich auch in unserer Praxis bewährt haben. Das heißt, es findet sich auch sukzessive im, im MOOC immer wieder auch. Und was wir auch im Vorjahr gesehen haben, ist, dass im Forum dann auch ganz viel gepostet wird an Ideen und auch dort wieder zu finden ist ganz gut. Und dann so ein, ein Pool an, an Links und an, an Tools eben auch entsteht, die, die man teilen kann, und auch nachschlagen kann ganz gut meine Erfahrung ist letztendlich, setzt man in der Praxis das ein, was sich bewährt hat für einen selbst, was man erfahren hat. Also die drei wichtigsten Links, die man sich aufschreibt, die bleiben dann meistens wohl auch und werden praxisrelevant. Gut, ähm, ja ich denke wir, wir runden dann langsam ab, unsere Runde von immerhin noch 76 äh, Teilnehmern. Wie, wie geht es denn weiter jetzt im, im eb -Mod? Ja, die nächste Einheit ist die schon mehrfach als besonders interessant bepriesene zweite Einheit. Die hat ja das letzte Jahr in der Evaluation das beste Feedback gekriegt. Ähm, wir werden da jetzt nicht mehr, mehr spoilern, haben wir gesagt. Es kommt zum Beispiel Padlet vor. Ähm, Martin hat mir gerade äh, sozusagen hinterm Vorhang zugesteckt, dass Padlet da jetzt da äh, plötzlich äh, nur mehr kommerziell sein soll, seit wenigen Tagen. Also das ist auch die Einheit, wo man einen Sack Flöhe hüten. Also das sind einfach diese kleinen Tools, die halt einfach sich auch ändern und immer wieder mal weiterentwickelt werden. Ich hoffe, dass es nicht so ist, dass es nur mehr kommerziell ist, Padlet. Ähm, wir kennen es so als Gratis-Version und, und stellen natürlich lauter Gratis-Tools vor. Das ist so die nächste Einheit. Und die übernächste ist dann die mit Peter Webhofer, wo es um äh, soziale Medien für die Erwachsenenbildung geht. Und zwar soziale Medien so als Lernmedium, Lernmedien, aber auch als Medien für Bildungsmanager, wenn es darum geht, um zu informieren über eigene Veranstaltungen und untergleichen und, und zu vernetzen. Das sind so die nächsten Einheiten und zu so beiden diesen Einheiten gemeinsam wird es dann das nächste Webinar geben, das wieder David mit uns gestalten wird. Ja, vielleicht magst du dazu was sagen, David. Äh, ich, da ich, ich, da. ich bin nur der Moderator, aber ich kann mich erinnern, am, am 23. April findet statt, oder? Genau, Am 23. April ist das Webinar. Wir haben eben die Webinartermine diesmal über die Wochentage verteilt aufgrund der Rückmeldungen vom Vorjahr, wo wir gehört haben, dass einige doch sehr enttäuscht waren, wenn sie immer zu unserem Webinartermin einen beruflichen Termin hatten und nie teilnehmen konnten. Also diesmal probieren wir es mit unterschiedlichen Terminen. Das heißt aber eben bitte für alle, die dabei sein wollen, mit uns einfach eintragen im Terminkalender. Mhm. Eine Frage zu Terminen war hier noch von Manuel, um um welche Uhrzeit werden die Module aktiviert? Der möchte ganz schnell wahrscheinlich einschauen. Die Module werden, die Module werden äh, also kurz nach 7 Uhr aktiviert sein. Also früh auf den. Äh, Didaktik, Video. Ich ja noch, die geht dagegen, kurz nach 7 Uhr um 7 Uhr, je nach Serverzeit. Ja, wobei ich es liebe, wenn ich... Wenn ich Stränge eröffnen kann um 7 Uhr, aber wenn man natürlich jemand zuvorkommt, dann ist das ja. Mhm. Wir werden uns die Wecker stellen gemeinsam und auf das Forum losgehen und hoffen, dass es dann nicht untergeht. Mhm. Solche Dialoge finden statt, wenn Geisteswissenschaftler und Techniker zusammenarbeiten. Ja, das sind die, genau. <lacht> Gut, Birgit, da das kann man uns zu super dem, beobachten, ja. Zu dem Didaktikvideo-Post. Hm. Naja, das ist jetzt im das ist jetzt im Meco Okay, sonst tragt du das nachtragen im Forum, ja? Ja, gern. Das, ist jetzt also, das, das schnell, Leute. Aber ich bin gleich dort. Ich fand das sehr ansprechend. Überhaupt die Einheit 3 im MECOMOOC finde ich sehr, sehr fein, ja. Also das sieht man einfach auch so ein Stück weit. Wann sitze ich, welche Medien im Unterricht ein? Ich hab's gleich. Mal schauen, dass YouTube mich so, das ist ein nettes Video, aber ich empfehle natürlich äh, einen MOOC sozusagen vollständig zu machen und nicht nur ein Video aus dem MOOC zu besuchen. Also ich würde dann den ganzen MECO MOOC empfehlen. MECO MOOC auf iMOOCs. So, jetzt wird der Chat verkleinert zum, zum Abschied. Wir, wir freuen uns auf, auf den Start des nächsten Moduls, auf das nächste Webinar am 23. April. Vielen Dank, dass, dass ihr Geduld hattet mit uns und mit der Technik und da, ge, da geblieben seid. Äh, zum Abschluss dürfen alle ihre, ihre Kamera einschalten, daher der, der verkleinerte Chat. Und jetzt ist es auch egal, wenn es alles abstürzt, weil das äh, Webinar ist somit offiziell Vielleicht zu ich. Ende. Und wir dürfen, wir dürfen uns alle, alle winken. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Auf ein Wiederlesen. Oh, die Mukba in Karlsruhe. Oh, die Gruppe. Wow. Und jetzt schauen wir mal, wie viele, ja, viele Video-Bilder wir schaffen. Und ich merke schon, ja. <lacht> das selber wird schnell, langsam. Oh nein. Moment, ein Foto, aber es wird, tatsächlich, es wird tatsächlich langsam. Sieht man, wer alles durchgehalten hat mit uns, gell? <lacht> Trotz des Ausfalls, großartig.